Wir arbeiten immer hier bei uns mit Werkzeugen und ein Werkzeug ist zum Beispiel, ein Break zu machen, zu sagen Stopp, sich auf eine andere Ebene zu begeben und zu sagen hey, was passiert denn da jetzt eigentlich, wir streiten uns über was, aber um was geht es denn eigentlich. Also äh, rauszukommen aus diesem Ich habe recht oder ich bin verletzt, zu sagen du lass uns mal einen Schritt beiseite treten und lass uns mal gucken, was ist denn im Moment passiert und was wollen wir denn eigentlich? Und es wird sich herausstellen, wir wollen eigentlich ein zufriedenes, ruhiges Leben führen. Und wie kommen wir dahin? Also richtig, raus aus dem Ich, aus dieser Ichbezogenheit und rein in das Wir. Wir haben gemeinsam ein Problem. Und da geht es nicht darum, wer Schuld hat, sondern wie können wir es besser machen.